Oh Gott, Leute, ich bin blinder als ein blinder Fisch. Ich weiß nun, wo es ähm, Fliegen gibt. Server weiß ich jetzt auch. Da können wir aber, also können wir schon hin, aber das machen wir noch nicht. Ähm, wurde schon ziemlich nützlich, wer wie auch immer. Ähm, Fliegen, ihr wisst ja hier, wo ich bin, hier unten war das Relaxo. Und Fliegen, wir müssen einfach hier durch. Ähm, er fragt dich dann, hä, wie hast du es hierher geschafft? Solide Leistung. Ja, muss ja hier kommen. Und dann hier durchgehen und dann. Oh, gibt es hier oben, einfach ein Haus. Und dann ist da so eine Person und die gibt dir dann fliegen. Yay. Hm. Hier haben wir sogar einen wieder. Nee, nee, und die gibt dir fliegen. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl denn niemandem davon. Du bekommst doch etwas von mir. Du hast keinen Platz. Psst. Als ob. Als ob ich keinen Platz habe. Keine Ahnung, einfach Eisen und ist Keine Ahnung, nimm hier. So. Und dafür begrüße ich euch, meine Pokémon Pokémon, zu einer neuen Folge von Pokémon Blau. Wir bekommen hier VM zu Zwahh. Fliegen. Ihr könnt mir dreimal raten, wer nun Fliegen erlernen wird. Ihr habt recht. Unser Taubos. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin mal ganz nicht sicher, wie ich den weg machen soll. Ich keine Gedanken gemacht. M müssen wir mal gucken, welche Tage können wir denn machen? Ich würde sagen, hörbe, hörbe, hörbe. das ist doch dumm. Und fliegen, ja yeah. Jetzt können wir an alle Orte fliegen, an denen wir schon waren. Ups, tut mir leid, die Aufnahme ist glaube ich irgendwie hat abgekackt. Weiß nicht. Ähm, ja, es ist nichts groß passiert. Ähm, ich bin nur eben wieder zurückgegangen. Äh, kann können wir gerne machen. Und ja. Wir werden nun die Route unten weitermachen. Ich bin aber echt unsicher, ob wir die schaffen. Einfach aus dem Grund, da unten an der Karte, da konnte man Wasser sehen nach dieser Passage hier mit dem Fahrrad. Aber ich weiß nicht, ich kann mich daran nicht erinnern. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht ist es auch nicht wirklich so. Vielleicht mal gucken. Ich, sind wir hier automatisch am fahren? Mal hier durchfahren. Was gibt's denn hier? Eine kurze Abkürzung. Okay. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Gegner, den haben wir besiegt. Und hier haben wir noch mal zwei Gegner, die müssen wir da eben besiegen. Was willst du, Kleiner? Ich will Stress mit deinen Pokémon haben. Ich will kämpfen. Das ist der Sinn des Lebens. Was? Okay. Mach Holo. hast keine Chance gegen meinen Satze. Das ist echt null Schock. Okay, ich hab mich nicht. Ja, oh Gott, ich hätte die Gelegenheit nutzen können, um heilen zu können. Hab ich aber nicht. Wie auch immer, ist doch nicht so wichtig ich Ja, Ja. Maschok. Oh, jetzt will wir das erste Mal ist Was ist das für ein Blick? Ansonsten ist es ja cool, aber was ist das für ein Blick? Also sieht aus wäre so die andere Pupille. Irgendwie, wie verschwunden oder man sieht sie einfach gar nicht. Oh Gott, egal. Das ist ein cooles Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Um, manche Pokémon könnte sich nur durch äh, Tauschen wickeln das ist auch noch ein Ding. Level 36, endlich! Yeah. Ho, ho! Ho, ho, Weihnachtsmann oder was. Ah, ey, ich bin nicht runter. So, jetzt. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Uh, aber ich werde dich trotzdem besiegen. Zwei, okay. Warum muss ich das nicht? Ja, immer, ich meine, ja, die haben ja vielleicht so ein paar Euronen dabei. Okay, okay, ich, ich, ich lasse es lieber. Nein, denk, denk, denk nichts falsches, bitte. Nein, danke. Ich will mir nicht vorstellen, wie so neue Leute auf diesen Kanal kommen und dann sehen die dieses Video. Oh Gott, bitte nicht, nein. <lacht> Razaf. Razaf ist sehr aggressiv. das, das guckt dir das an, das macht Kung Fu und will in die Phrasen Phrase raunen, Alter. Oh, Silberblick, oh Gott, der macht mir Angst. Zerstören, bitte. Zerstören. Ja, danke schon. Easy, Alter. Easy, gedreckt. Dreck. Noob. Die Luft ist raus, okay. Alles klar. Was haben wir denn noch so viele gegner oh nein ich bin noch oben manu wir sind biker könige des highways das will ich, mal sehen. ich bin mir nicht sicher ob oben rechts noch irgendwas war da ich jetzt gleich nachgucken oh und ein Slimer. der level jahren oh, langweilt und nicht ach jungchen komm geh raus geh an die weite welt irgendwo hin und lass mich in ruhe okay Aussetzer. Nee, nee, nee, nee, nee. Nicht mit mir, mein Freundchen. Nicht mit mir. Stopp. Halt, stopp. Dann Gift. Dann verreck an meinem Gift. Das hat keine Wirkung. Oh, stimmt. Oh, da war ja was. Ach, ge ja, geil. Dann darf ich jetzt extra noch mal tauschen. Nur weil der nicht sterben will. Nur weil er immer noch mal meine Zeit rauben will. Der. Doof wie Doofkopf. Doofkopf. -Doof ja, Doofkopf. Der Doppikopf, der, der kriegt jetzt einen aufs Maul von mir. Hier ja. Kanonengurke, Boom und Delegator kaputt. Hä? Er ist kaputt? Okay. Das habe ich, das war jetzt komisch Ich bin voll auf die Nase gefallen. Das habe ich dir, das habe ich doch lass mal sehen Karte. Auf der. Ah, oh, wir sind schon. Ja? Wir sind schon ziemlich weit. Ich will noch gucken, ob hier noch vielleicht irgendwas. Hier, oh, wir gehen jetzt nach <lacht> hier jetzt noch unten. Hier es sogar Trainer. Er sieht mich nicht so. Fuck das. Hey, hier geht's ja lang. Was ist das denn hier? Warum geht's hier denn lang? Ich werde mal diesen Weg gehen. Damit ich habe echt keine Ahnung, wohin er mich führt. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Das wollen wir ja mal sehen. Mit meinem Sonder wird das nicht passieren. Wird das eben nicht. <lacht> Zwei Pokémon, soweit ich gesehen habe. Ähm, Sander wird sich darum kümmern. Mhm. Oh, Finale. <lacht> ja, geil. Finale und so, explosion und sowas. Ja, <lacht> wow, das hat mir voll was gebracht. Die töten sich selber, die machen so, ich sie zu so gesehen. Und... Das ist ziemlich gut, wenn man fast besiegt ist mit dem Pokémon. Also wenn das Pokémon fast besiegt ist. Und wenn man das dann ist, äh, ist einsetzt. Aber da ich zu, zu stark bin für ihn, war es schon ziemlich geschlafen. Ihn. Reichen jetzt eh, One-Hitle. Fuck. <lacht> okay. Äh, jetzt aber. <lacht> jetzt. Jetzt aber, jetzt aber. Komm. Yes. Okay, das, der Kampf kam jetzt ein bisschen unerwartet. Hm, ja. Ich weiß echt gar nicht, wo wir sind, ehrlich gesagt. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Oh... Uh, das könnten ein Tipp sein, dass der stark pokémon hat. Oh ne, oh ne. Maschok! Ach so, das war doch so sein Tipp. Ja, natürlich kann sich das weiterentwickeln, indem man einfach nur... Ähm. Würde sagen? Genau, indem man das einfach tauscht. Da habe ich ja vorhin das angesprochen, ne? Pokémon tauschen! Mit jemanden, egal welches Pokémon, mit, mit welchem Pokémon das tauscht. Einfach tauschen oder wieder zurücktauschen dann hast du es. Es wickelt sich schon bei deinem Freund. ja Ich gehe mal vielleicht ein bisschen mehr am Mikro ran. Vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen, ein bisschen besser so. oh, Ganz nah. Nein, okay, sorry. <lacht> das wollte ich nicht. nein äh, Hey, was sollte das? Ich bin jetzt halt kampflustig, so, ne? Hm. So, also, ich bin gespannt, wo, wo, wo fühlt mich das denn? Oh, noch ein Kampf! Sei ein Rebell! No. Äh, lustig. Wie viele Brummen hat der? Ah, nur zwei, okay. Ach, ein Rasaf, ach komm! Fuck mal, das Ersatz ist ja fast besiegt. Shit! Holy shit! Okay, sorry. Kratzfurie, oh ne, es dauert ewig, bis er fertig ist. Okay, nur zweimal, gut. Schlitzer, ich zerschlitze deine Augen, bis sie rot sind. Oh. Okay, gut. Er kann aber noch seinen Körper bewegen, aber jetzt nicht mehr. Hahaha, <lacht> tot. Nein, nur besiegt. Und Level 37 Satze, nice. Echt nice. So, jetzt können wir aber Skröte gut gebrauchen. Unser und da tut doch und das Kröte. Für einen maschok Yes. Ja, ich spucke ihn an. Puh. Mach auch immer. Äh, jeden Tag spucke ich mich selbst an. Hab's auch voll gedient. Ja. Und das hat dann kein Problem für einen King. Was? Tut <lacht> mir leid, ich weiß nicht, wo das jetzt kam. Argh. So, das mal sehen. Hä? Komisch. Haben wir keinen Sinn. Okay. Hier ist jetzt auf mit dieser Seite. Hier ist eine Verbindung. Richtig? Ein Hinweis. Gib niemals auf. Versuche dein Glück mit Pokebällen. Ähm, okay. Ja, aber hier oben gab es noch überall Gegner, die ich gerne noch besiegen würde. Und hier konnte man auch noch mal rüber. Hab ich gar nicht gesehen so weit nach oben, bis ich sehe, wo denn die Abzweigung war. Hier, hier war sie. Richtig? R richtig. Doch hier war sie. Haben wir den schon besiegt? Hallo? Anscheinend. Anscheinend, ja. Und dann geht es hier nach links und nach rechts. Okay. Und jetzt nächster Kampf. Yeah, hey, hey. Nur Kämpfe in dieser Folge. Ich muss ein wenig abnehmen. <lacht> Was denkst du, du kannst indem du kannst es machen, indem du ein kleines Kind zum ein Kind zum Pummelkampf herausforderst. So. Da muss ich dich enttäuschen, mein Freund. Du bist noch fetter. <lacht> Was? Relaxo. Relaxo nennen wir das jetzt, okay? Relaxo. Damit es auch einen Spitznamen hat. Relaxo. Der kann doch noch hier mit Bodyslam relaxen. Mm -hmm. Aber Schlafrede war halt schon ziemlich gut für Relax. Ich weiß nicht, ob es das schon hier gibt. Ob es das schon hier gibt. Wäre das ziemlich cool. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Dann weine ich jetzt auch nicht. Oder so. Was, äh, brauchst du denn jetzt keinen Super Bam. Ich bin 10 Level höher. Was willst du? Keine Chance. Nur Zeitverschwendung. Oh, ein Maschok. Okay, gut. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich jetzt mit äh, Totop zurück. Mm, mm, mm, nur um dann sofort zur so Nische zu machen. Ja. Die Sache ist halt, man kann halt Mashok sofort, wenn sich entwickelt, nochmal entwickeln, wenn man es tauscht. Egal welches Level es ist. Das ist halt genauso wie, wie mit den Entwicklungssteinen. Wie wir das jetzt hier zum Beispiel. Weil, wenn wir Utrialien haben, wir können sofort wieder weiterentwickeln. Ich würde nur ein paar Level lang warten, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht haben wir ja, manche Punkte haben ja dann noch bei. Deren Vorentwicklung, eine Attacke, die dann später nicht mehr lernen können. Level 39 ist, ist total jetzt. Nice. Schon fast 40. Das ist ja schon stark. Aber Level 40 werde ich ja auch nicht mehr weiter trainieren. Brauchen wir nicht. Und Bams. Brumm. Ja. Puh, eine gute Übung, ja finde das macht mir auch so ein klein wenig spaß ne und da kommt der nächste ich drück einfach gar nichts ich fahre eh sofort wieder runter und ja sitzt ein schickes fahrrad fährt es sich gut naja es hat eine million euro gekostet und ich habe es kostenlos bekommen ne? also ist schon requisit ne <lacht> ich mein, mein fahrrad kostet jetzt <lacht> unter 100 euro so und das was wir hier im spiel haben ist einfach eine million euro wert ja das, ist, das ist schon ziemlich das ist schon ziemlich nur so Sander, hm, hm, hm, hm. komm, lass mal Sander machen. Ja. Ich kann auch gar nicht in die Kommentare momentan gucken. Also was zum was so, in die Kommentare geschrieben oder? ich kann auch gerade nicht nachprüfen und dann nachgucken, weil, ja, weil ich nehme ja alles vor auf, wie ihr wisst. Aber wenn ich irgendwie einen Kommentar bekomme, irgendwas Interessantes, dann werde ich auf jeden Fall das unbedingt erwähnen. Auf jeden Fall. Ja, machen wir das gleiche. Das ist jetzt viel zu einfach. Es einfach gar nix nach. Noch ein slimog Okay. Ich habe das Gefühl, Slim ist hat einen größeren Sprite als alle anderen. Könnte das sein? Jo, da ist er, ach, ich, da wollte schon sagen, da ist er so besiegt, bla bla, nein, natürlich nicht. Wir bären uns aber jetzt, das ist ja endlich besiegt, sogar ein Volltreffer, yeah. Das nenne ich nochmal ein K.O. K.O., Mist. Tja, ist halt schlecht. Uh. Oh, jetzt sind wir hier. Wir noch nicht beim Ende, oder? Vielleicht, vielleicht ist da unten schon das Ende. Aber sehen werden wir auf jeden Fall noch besiegen. Zielleine, ich bin erschöpft. Entweder da unten geht es einfach weiter hier ist ein kurzer Stopp. Oder... Oh, da sind wir am Ende. Von zumindest von der Route. Danach kommt noch eine Route mit überall ähm, Trainern, die Vorgepumpen haben. Das weiß ich noch. Mhm. Tut mir leid, musste raus. Das Moggern, das kann gar nichts. Ich kann mich mehr besiegen, du Okay, ah, geil. Wieso überlebt die mit so einem kleinen Pixel da? Das nervt voll immer. Bärm, jetzt gehe ich aus meinen Augen, will ich nicht sehen. So. Hab ich gesagt, oh Gott, das kommt eine Weiterentwicklung. Hat also fünf Pokémon, habe ich gerade gesehen. Hat der Trainer nicht so gesagt, geh weg, ich muss meine Pokémon äh, heilen oder so? Ja, das macht voll Sinn, ne? Satz muss doch gar nicht mehr trainieren, ich muss das mal irgendwo wegtun. Hab ich überhaupt noch Heil-Items? Ich weiß es gar nicht, ich muss mal nachgucken. <lacht> das wird auch für mich so eine Art Achievement sein, ne, Level 37 heißt, wenn ich dann das Display irgendwie durch habe. <lacht> Glaube ich, das ist irgendwie so eine Art. Ich, ich habe die erste, Gen ich, ich habe zumindest Pokemon blau durch, ja. Und ich habe auch echt Bock, irgendwie einen Livestream zu machen, Ein Live-let's play von uh, Nasslock oder sowas. Weil so Let's play von einem Lastlog, ja, ist schon okay. Aber ich würde es lieber, also ich würde schon lieber eher mh, einen Livestream machen, wenn ich ehrlich bin. So Live-let's play so gesehen. Ich weiß nicht, was, also wie, was fändet ihr, als man das letzte Mal gehört hat? Ja, naja, was, was, was meint ihr? Wie fändet ihr das cool oder ja nicht? Ah, die können ja alle nichts, einfach schlitzer und dann war es da schon. Keine Nah, die nicht. Geil Vergiftung. Das ist doch total. Ja, das ist auf jeden Fall. So, ich muss jetzt muss ich mal mal Pokémon heilen. BÄM! Bist du nun zufrieden? Ja, ich hab Level. Ich hab ein paar Level bekommen. Achso, das war toll. <lacht> Hyperheiler. Hypertrank? Hypertrank ist das. Hm. Nee. Mach nicht, mach nicht. Ähm. Hyperheiler Hyper da. Ach so, falsches Pokémon. Oh, Und noch ein Supertrank auf Saatze am besten. Nur noch mal zwei weitere, also einen weiteren auf Saatze mit der ist Und Sander soll auch noch Full sein. Also Bäm. Ach, relax so. Ach komm, relax können wir echt auch noch machen. Wo hat das? Hat kurz gesagt irgendwie. Sind aber eigentlich alles ja alles offen. Ach komm, weil ich mal so lustig bin, kann äh, ja ist gut, auch mal ein bisschen. Warum nicht? Können wir ja mal machen. Warum nicht? Und ja. Hier ist das Ende und hier werden wir nicht mehr rausgeschubst. Aber ich will gerne lesen, was da steht. Der Radweg endet hier. Okay, ja, das war mir klar. Ich weiß nicht, ob wir hier absteigen können. Wahrscheinlich, oder? Ah ne, jetzt kommt noch mal so ein Tor, da werden wir abger. ja genau. Steht hier, das Betreten des Radwegs ist Fußgängern untersagt. Jupp. Hier mhm. oben lang. Ich weiß nicht, mit den Leuten hier rede ich eigentlich nie. Was soll denn? Ich suche nach Lamus. Tauschst du es gegen Schlurp? Nö. Oh je, wenn das so ist. Ja, sind dann hier, so, ist wir hier, Ich kann ihn sehen. Du schaust durch das Fernrohr dort drüben schwimmen Leute. Oh. Okay. Und hier sind wir nun. Kann ich mal zeigen, wo wir sind? Ich kann mal zeigen, wo wir sind. Wir sind hier. Wir müssen da gar nicht durch. Ich dachte, wir müssen das Surfen werden, aber nein. Wir sind jetzt hier an der letzten Route und wenn wir die Route schaffen, dann sind wir endlich durch mit den Routen. Dann brauchen wir das... Die letzte Route, die wir nur noch brauchen, ist halt die ganz unten, die, die ganzen da. Aber wenn wir hier durch sind mit dieser Route, dann können wir endlich den, ähm, den fünften Orden holen und dann müssen wir in da für den sechsten Orden noch ein bisschen schuften. Aber ja, ich glaube, hier muss man einfach nur... Hier ist man schon durch. Das ist eine ganz kurze Route mit ganz vielen Gegnern. Also nicht so viele Gegner, aber ja. Äh, Route 18. Muss man jetzt hier die Fuchsia? hier die, ja? Hier gibt es ein paar Gegner. Drei Stück vielleicht oder so. Die, aber ich glaube, einer von denen erzählt sogar was Interessantes oder so. Ich nicht. Ich laufe überall durchs hohe Gras, um Pokémon aufzuspüren. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die noch in der Folge schaffen die drei. Ich glaube eher nicht. Aber ich kann es mal versuchen, wenn die nicht viele Pokémon haben. Zwei Pokémon, sind Das ist nicht viel. Ich habe immer noch so was draußen, richtig? Ja, hm? Na ja, egal. Okay. Das ist schon eh alle Ein Ibitak. Das kann mir gar nichts. Das kann mir gar nichts. Gar gar, gar, gar. Okay, vielleicht kannst du doch was machen. Versuche es zu beeilen. Weil die Folge jetzt eigentlich auch zu Ende ist. Und ich bin echt, ich bin echt erleichtert. Wir sind endlich durch. Gott, das war echt nervig und anstrengend. Viele Folgen verschwenden. Ja, gut, verschwendet. Na gut, es ist bei jedem Pokémon-Spiel so, dass es hier auch viele Routen wird, wo einfach nur kämpfen. Und halt nicht viel anders verkauft hat. Oh, ein welches Pokémon kommt? Muss mal sehen, welches denn? Ein Dodu! Hm! Hey, das können wir ja mal fangen, ne? Warum nicht? Warum nicht? Fangen wir mal ein Dodu. Ähm. Ähm, ähm. Ja. Ja. Würde ich sagen. Ja. ich yeah. oh, nur so wenig. Ja, dann lass mal. Ich kann Superball? Ball. Ja, Doch natürlich habe ich noch ein paar Superbälle. Und bum, komm bitte. Das war cool, wenn ich so Dudu habe. Yes! Dudu du gefangen, warum nicht? Ja, yeah, cool. Okay, und äh Foto Eintrag sagt dieses Pokémon gleicht mangelnde Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Als ob. Die wollen damit sagen, es rennt so schnell, es kann so hoch fliegen. Was? Oh. Okay, da kann ich jetzt nichts machen. Das hier ist mein Gebiet, siehst du, dass du Land gewinnst. Ich bin doch am Landmann. Ja, den werden wir noch. Oh Gott, da hat vier Pokémon. Ich weiß nicht, schaffen wir den noch? Ja gut, jetzt fange ich ja schon an, ne? Komm, den machen wir jetzt noch. Komm, Leute, ihr könnt jetzt auch gerne abschalten. Äh, ich werde jetzt eh noch, noch den Trainer hier besiegen. Und nächste Folge besiegen wir die da runter. Und dann machen wir mal was in der Stadt. Wenn wir wahrscheinlich... In der nächsten Folge, stimmt. In der nächsten Folge werden wir dann die Arena machen. Und nach der Arena äh, werden wir dann in die Safari-Zone gehen. Danach geht's Richtung 6. Sechste, die, sechste die sechste Arena, ja. Das ist so ein schöner Plan, finde ich. Das ist toll, ja finde ich cool, finde ich gut. Cool. Und damit ist es... Down, down, down, down, down, Und hier, oh, da geht er down, da geht er... okay, dann nicht. <lacht> Ein Pokémon, oh, Level 38 ist dazu geworden. Krass. Sonst wird einfach viel besser als alle anderen. <lacht> Na Mühe. nie. Nicht Spaß, aber jetzt nicht, ist das nicht so krass gut? Aber ja, dann werden wir Saat so auf jeden Fall ähm, nicht mehr trainieren fürs Erste. Aber oh, welches, welches Pokémon hat das, in das? Der der der fünfte? Ich glaube, der hat. Ich glaube, der hat Käfer vielleicht. Ich weiß nicht. Verdammt. Weil ja, ich weiß es auch nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt gerne beim nächsten Mal vorher schauen. Ihr könnt gerne meinen Kanal supporten mit einem Like oder mit einem Abo und den Glocke anschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. An den Seiten seht ihr noch coole Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Pokémon Blau. Haut rein, Leute. Und ciao.